Willkommen zurück Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky. Und sind zurück in der Euclid-Galaxie. Wir werden jetzt... Oh, der Teleporter steht ja hier. Uns erstmal auf unseren Frachter begeben. Wir können ja einmal... Regatten losschicken. Und dann werden wir uns weiter Richtung Zentrum begeben. Und da... In weiter Missionen machen. Hm. Wir waren jetzt zwar in Eisendamm auch kurz, aber da können wir ja immerhin wieder zurück, da wir ja einen Basiscomputer hingestellt haben, nachdem uns das Spiel endlich gelassen hat. Um, aber wir sind ja lange noch nicht fertig in dieser Galaxie hier. So. Einmal speichern. Und dann, wo war das? Da. Ne, da ist er falsch. Aber haben wir vielleicht Missionen zum Abgeben? Archive durchsuchen. Kehre zum Techniker zurück. Das war schon mal gut. Das ist ja hier. Wir wurden ja unterbrochen beim letzten Mal. Da war ja schlagartig in einer anderen Galaxie war bisschen verwirrend jetzt. Müssen wir erstmal hier alle mission antreiben. Geobucht, Roma. Was sollen wir jetzt bauen? Können das auch ablehnen? Können wir nicht. Der hat jetzt immer noch das ist ja ärgerlich. Man muss die Mission machen, sonst verschwinden die nicht. Jetzt müssen wir irgendwo... bei einer Basis, die wir noch nicht haben... die Geobucht bauen. Der hat uns doch eben schon wieder Müll gegeben. Das ist schon wieder hin. ist weg, keine Ahnung. Also so langsam... Oma Bucht zum Waffenmeister ist ja der hier. Los, aktualisier dich. Doch. Jetzt haben wir gegen Piraten kämpfen. Ist nicht wahr. Nee, da ist falsch. Piraten jagen. Da müssen wir auch zum Wissenschaftler zurückkehren. Weil Wenn, dann verbinden wir die alle miteinander, die Mission. Ah ja, cool. Wir haben wieder Koordinaten erhalten. Sowieso nicht hinwollen zum Farmer. Ja, der steht ja oben. Der ist ja oben, der Farmer. Wo er hingehört. Oben bei seinen Pflanzen. Lass die auch lieber sein. Magenkrampfsamen. Aha. Wenn wir noch dämliche pflanzen anbauen das stellen wir aber jetzt nicht hier hin das stellen wir dann dahin wo wir die geo geobucht auch kurz hinstellen also für zwei müssen wir auf dem planeten landwirtschaft und exo -Fahrzeug müssen wir auf eine, irgendeinen anderen Planeten. Machen wir jetzt die Piraten, weil wir ja eh das Schiff verlassen müssen. So. Und das ist da. Dann machen wir die Piraten. Dann das für den Korvax. Und dann gehen wir zu irgendeiner Basis. Und machen die anderen beiden. Ja, ja, Piratengott, Schön, wo denn? Ja, cool, irgendwo, oder was? Doch nicht wahr. Die Genauigkeit ist also ein Witz. Irgendwo da. Super genau, mal im Ernst. Er ändert sich auch in einer Tour, wo wir hin müssen, also. Super, jetzt ist es weg. Sollen die denn sein? Diese Mission, ne? Das sind nur Prachter. Ja, es soll hier bei uns am Brachter sein, also es... Wir sind aber keine dreckspiraten. Lokalisiere das Piratenschiff. Mhm. Ist nicht wahr. Ach, jetzt taucht's Euer, oh, ja, komm, leck mich. So eine Scheiße da. Jetzt machen wir die andere Mission. Wo sollen wir dafür hin? Ich muss schon sagen, die Missionen sind das, was am wenigsten Spaß macht in dem Spiel. Überfliege ich durch die Gegend und erkunde ein bisschen. Oder entdecke neue Dinge, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Hier sind wieder Wächter und wir müssen wo einbrechen? Oh, ich sag mal. Wir haben es aber übertreiben es aber mit den scheiß Nachrichten hier. Ah, Müll, geil, cool, können wir jetzt weiter, meine Fresse. Ungefährer Standort. Jetzt geht das wieder los. Ich weiß, die Tür ist offen, aber Geil, könnten wir mal auf der richtigen Seite landen. Oh, da hinten links ist Natrium. Ganzes Feld. und Natrium haben wir eigentlich genug, oder? Ja. Brauchen wir nicht. Wie treffe ich die Treppe? Ah, wir waren hier schon mal. Ich kann den Würfel nicht einsammeln. So. ja, ich, also echt mal das sind wie die Basisarchiv -Com Computer Mission und anklicken dann schickt er dich in irgendein anderes dämliches Sonnensystem, soll er landen zweimal mal klicken und dann soll es wieder zurückfliegen das muss den ganzen Dach machen der blöde Basiscomputer jetzt 20 oder 30 Aufgaben gibt jetzt zeigt er uns an wir hätten schon wieder ein Ei dabei das ausgebrütet werden kann Die haben wir doch aber alle im... Ach da, warum zeigt er uns das an? Ah, keine Ahnung. Jetzt müssen wir eine... Basis von uns suchen. Nehmen wir am besten die erste, die wir hingestellt haben. Dann können wir die Geobucht machen. Das für den Pflanzen-Typi. Und auch die Basisarchivdaten. Na, oh, ich hab. Oh, echt mal. So langsam. Müssen wir jetzt abknallen, ey. Da ist eh noch Müll dabei. Ah, uh. Solanium, echt? Das brauchen wir letztes Mal. Nee, wir mussten suchen gehen. Dass keiner dabei hatte. Und jetzt haben sie alle dabei. Ich will auf die Raumstation, Mensch, ist genas. Großschiff in der Nähe, ja. Echt cool, man kann drauf schießen. Ich frag mich ja... Der speichert ja jetzt sowieso, wenn wir aussteigen. Kann man außen auf der Raumstation rumlaufen? Also ich habe gesehen, man kann von seinem Frachter auf die Atlasstation springen, aber... Kann man auch hier rauslaufen? wäre ja eine interessante Sache. Ich glaubte, da waren... Erhöhung. So völlig überflüssig. Sechs Landeplätze und so eine lange Landebucht. Reinste Platzverschwendung. Haben wir denn alles aufgeladen? Und Kälte könnten wir aufladen. Und ansonsten sieht das ja soweit ganz gut aus. Ah, es geht nicht. Schade. Echt witzig gewesen. Wir können ja schon hier drin nicht schießen, aber naja. Es hätte ja sein können, dass wir rauslaufen können. Jetzt haben wir es immerhin mal getestet. Dann ab zum Basiscomputer. Wir können ja die Mission schon mal ändern. Diese da. Und die Mission mit der Geobucht aktivieren. Weil, wenn die Mission nicht ausgewählt ist, zählt das leider nicht. Die gebauen oder nicht. Also. Zur allerersten Basis, das war die. Wenn wenigstens irgendwo hinstellen und man kann sie, wenn es als gebaut zählt, auch direkt wieder abreißen. Also man muss sie nicht mal stehen lassen. Das ist ja zum Glück das Gute. Die ganzen Geobuchten da von den Fahrzeugen in den Boden integrieren, damit es halbwegs gut aussieht, ist ja schon wieder viel zu viel Arbeit. Dann, also, es war cool, man kann das ja so bauen, dass es richtig schön aussieht, aber wir haben ja auch noch keine richtige Basis, so in dem Sinne. Oh, speichern. Ah, warte. Basisarchive. Genau. Haben wir einmal hier. Müssen wir den wieder anquatschen und... die Naten folgen? Ja. Sag ich ja, das schickt uns einfach irgendwo hin. So. Jetzt müssen wir die andere Mission auswählen. Hm. Nee. Das haben wir schon. Exofahrzeug, so. Hm. Ist ausgewählt, gut. Was will er eigentlich? Eine Ruhmab-Geobucht. Das Ding ist ja schon wieder riesig. So. Ist abgehakt die Mission. müsste eigentlich sagen, Gehre zurück. Fahrzeuge. Inleitungseintrag zum Techniker zurück. Gut, dann können wir sie jetzt wieder entfernen. Oh, nee, So. Bisschen ärgerlich, man kann das Fahrzeug nicht wieder entfernen. Es ist ja hier. Aber ich will es ja... Wegschicken. Jetzt steht das Scheißding da rum. So, das haben wir auch erledigt. Jetzt müssen wir noch das für den Pflanzenhaini machen. Magenkrampfblumen. Zum so komischen Trog. Hydrokulturtrog. Ernten. 25 Stück. Super, wie viel kriegt man denn aus einer Blume? Ist das dabei? 4 Stunden Wachszeit. Was ist denn, wenn wir L drücken? Okay, das geht nicht. 40 Stück. Reicht doch einer nicht, oder? kann man muss man jetzt äh, einzeln Scheiße was habe ich jetzt gemacht Keine Ahnung, wie viel aus einem rauskommt. So Ich zum Aufheben. Weil also ich komme nicht aus dem Baumenü raus. Ah. So. Aber 40 ernten müssen. Dauert 4 Stunden. Und nicht dass wenn wir jetzt eine bauen. Da kommen nur 20 raus oder 10 oder so. Dann bauen wir jetzt lieber ein paar mehr. Dauert jetzt vier Stunden. So. Damit wäre die Mission auch vorrangig erstmal erledigt. Nee, Stehe ich echt nicht mit der neuen Galaxie. Die neue Galaxie wartet, aber Atlas haben wir noch nicht mal angefangen. Ja. Also für den können wir jetzt geben, das können wir abgeben, das auch. So und dafür wollte der, dass wir schon wieder irgendwo anders hinfliegen. So, mal gucken, wo er uns jetzt schon wieder hinschickt. Archiv aus einer anderen Welt. Mal Malo, das Archiv auf der Sternenkarte. das oder das da oder müssen wir mal gucken hier waren wir auch schon oder ein bisschen was erkundet haben wir ja schon nicht allzu viel aber Ist ja sowieso, dass man den Planeten, den man gerade sucht, findet man sowieso nicht. Ach ja, die war schon von irgendjemand anders entdeckt. Da hinten müssen wir hin. Eingesponnener Planet. Na ah, super mit Riesenspinnen oder... Oh Gott, das wird ja jetzt ein, das ist ein Gruselspiel. Also wir entdecken jetzt aber immer Planeten, auf denen wir wirklich noch nie waren. Also sonst würde sich der Name ja, der holt sich ja. Aber jetzt haben wir neuerdings Sachen, die wir noch nie gesehen haben. Der Eingesponnene. Also in Eisentamm in der Galaxie. War auch so einer. Das war ein Anomalieplanet. Mit nur einem Tier. Und da haben wir keine Deko gefunden. Metallfinger. Uh, okay. Mal im Ernst, das sieht aus, als würden die uns beobachten. Du guckst so nach da, denkst da nichts böses, guckst so ein bisschen, drehst dich um. Und stehen so und Beobachten dich. Aber dann haben wir jetzt wieder einen Planeten, wo wir alle keine planetare Frau. Ähm Hä? Hm? Wie geht das denn? behauptet, hier gibt es keine. Aber wie man sieht, es gibt ja hier eine. Binnen und hochladen. Alles Fragezeichen. Was zum... Ähm Wir haben es drauf. Wir kommen einfach in einer Galaxie. Wir sehen Tiere, die es gar nicht gibt. Es steht ja sogar dran, alter ältlich Typ Primus erhalten sanft Nahrung moditwurzeln und produziert Unholdrogen. Nochmal scannen geht nicht. Ich kann das scannen, aber das ist ja kein Tier. Und das Spiel meint man sieht hier Kugeln, die sich bewegen, aber die existieren nicht. Weil Wir können es nicht, wir haben jetzt nicht alle entdeckt, weil es keine gibt. Das ist jetzt aber interessant. Aber wie dem auch sei, ich wollte euch die Metallfinger mal zeigen. Ich glaube, die hatten wir in dem Let's Play uns noch nie angesehen. Beziehungsweise, wir haben noch nie einen gefunden. Die sind ein bisschen wie... Es gibt ja die Schimmelbälle. Die geben unkontrollierten Schimmel. Dann gibt es diese... ähm... ein schwarz Podeste mit den roten Quadraten. Die, die Navigationsdaten enthalten können und sowas. Und die hier geben sehr viel von einem, ähm, nicht nur Metall, sondern auch, also die können von jedem Stoff was haben und sehr viel. Der hier hat zum Beispiel Gold, der auch, der hat Uran, der hat Gold und die sind verbunden und die können wir ganz normal abbauen. Dauert ein bisschen länger als normal. Aber dafür geben die sehr viel Material. 400 Uran. Gucken. 172 Gold. Kommt man dann viel schneller zusammen, wenn man sich wie bei einer Schimmelfarm den Ort hier markiert. Gut, hier standen jetzt nur vier Dauerorte mit sieben oder acht Stück. Wenn man sich das markiert, dann kann man die immer wieder einsammeln. Das ist viel kreativer als im All auf die Asteroiden und Meteoriten zu schießen. nicht. Hier war eben vor uns ein Portal. Genauso wie auf dem Planeten in Eisentum, der genauso aussah und der Tiere hatte. Also es müsste in der Aufnahme drin sein, dass hier eben da hinten ein Portal stand. Und jetzt ist es weg. Da ist es wieder. Wir haben es alle gesehen. Gibt es dann hier Deko, wenn es hier schon keine Tiere gibt, weil die existieren ja nicht? Also ein Goldfinger hat. Oh. Echt auf dem gibt auf es ein Anomalieplanet ist? Keine Deko. Vielleicht finden wir jetzt an dem Portal mehr raus. Es ist ja möglich, das sind ja so Kabelwesen, die Pflanzen oder so. Wer weiß, was hier ja gelebt hat. Wir wissen ja noch nicht, wofür die sind. Hier hat eine andere Farbe. Oh nee, warte mal, der da leuchtet auch. Also die leuchten blau und die weiß. Nutzbare Realitätsstörung. Ach was, dann ist das die Deko und die wird nicht angezeigt. Boah. Wow. Wir haben die Deko gefunden, also gibt es doch welche auf dem... ist hier schon wieder mehrere Portale. Oder bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Also hier gibt es doch Deko. Das ist ja cool. Nur sie wird auf dem Scanner nicht angezeigt. Also wir müssen Ausschau halten nach blauen Lichtern. Die anderen haben weiße Lichter. Ja, das erkennt man auch so gut. Also Jetzt dürfen wir hier nach Kugeln gucken. Die... Leuchten. Aber auf jeden Fall gibt es. Also die Tiere leuchten auch, auch wenn das Tier da einen Zitternfall hat. Aber das Tier existiert ja nicht, also können wir ihm auch nicht helfen. Da ist auch ein Portal und da. Also es stehen immer zwei auf so einem Planeten. Dann sind entweder die hier gelebt haben, auf dem Planeten in Eisen stammen gereist und konnten immer zwischen den Planeten hin und her reisen. Das ist noch so ein Deko-Ding. Also, das mit dem Rätsel jetzt hier finde ich zum Beispiel richtig cool. Weil wir haben funktionierende Portale gefunden. Immer zwei. exakt denselben Planeten. Aber man kann die nicht aktivieren, gar nichts. Und dann stellen wir hier auch ein Speichersignal hin. Aber es sieht ja zum Beispiel zum also so aus, war das jetzt? Wie die Stargates, die wir finden können. Der Platz ist auch äh, einigermaßen eben. Aber es gibt hier auch keine... Oh doch, warte mal. Anomalie, Bezeichnung, Occorsa, Grenzüberschreitung. Das habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Iteration Nummer. Der Terminal blinkt auf und erwartet eine Eingabe. Szenario, Unterprogramm, Wächter, wurde entsendet, um in Lebensform einzugreifen im Krieg. Löschung aus Geschichte, Weiterführung von Schöpferprotokollen. Kam dadurch doch die Wächter, wie ich als erstes gedacht habe? Wächter beseitigen Spezies. 148 kann nicht zurück. Diagnose, Fehler, Fehler, Datenverlust Fehler. Analyse. Weiterhin Abweichungen vom ursprünglichen Programm und kann so leicht da Konfliktszenarios modellieren. Redundantes Verhalten, Datenverlust, Störung, potenzieller Kontrollverlust, Selbsterfahrung. Das ist jetzt die Frage: Bringt das was dann? Also sagen die alle dasselbe? Oder aber muss man einfach alle finden. So wie mit den Glyphen. Da muss man 16 finden. Und da das Spiel ja nur auf der Zahl 16 basiert. Also wir haben ein angequatscht. Das ist die Frage, wo war das andere? Da unten. Wenn war... Hier oben uns ein Basiscomputer. Das Ding voll im Weg. So. Dann stellen wir uns hier zwischen dem Basiscomputer. Falls sie doch noch relevant werden. Vielleicht sind die sogar schon super relevant und. Ich habe es noch nicht herausgefunden. Es ist ja auch möglich. Es scheinen ja immer zwei zu sein, wenn man einen Planeten findet, auf dem die intakt sind. Und jetzt haben wir ja auch nur auf so einem Planeten intakte gefunden. Also man muss... Sollte wir mal nach so einem Planeten Ausschau halten? Nach exakt so welchen? Und dann findet man in der Regel ja immer zwei. Sehr gut, wenn wir uns... markieren. Dann sollten wir in Eisentam auch einen Basiscomputer hinstellen. Da haben wir ja nur ein... Was haben wir da hingestellt? Ein Speichersignal haben wir da ja nur hingestellt. Dann sollten wir jetzt wohl drüber nachdenken. Da auch unbedingt... Also da ist es. eins hinzustellen ein Basiscomputer und eine kleine Basis falls sie wirklich relevant werden dann stellen wir uns jetzt hier erstmal ein paar Würfel hin beidseitig mit Glas, damit wir auch wirklich beide Richtungen sehen. Entweder brauchen wir beide von diesem Planeten oder wir brauchen sogar zwei Planeten mit zwei Portalen oder vielleicht brauchen wir sogar 16 Portale, also 16 Planeten mit 16 Portalen. Das also Warte, vielleicht brauchen wir ja dann Planeten. Mit jeweils zwei wären ja dann 16. Vielleicht reicht das ja. Machen wir vielleicht hier so. so. Jetzt kriegen wir da ja schon wieder keine vernünftige Treppe rein. Wir können das ja die warte mal das ist Stein. Holz. Passt hier Holz hin. Irgendwie schon. Mhm. Wir brauchen, glaube ich, erst eine Tür. Tür. Bodenplatte. Ah, jetzt geht das. So, jetzt können wir nämlich eine so einfach eine Treppe. Wo ist denn das da? Müssen wir unbedingt im Blick behalten. Da ist das andere. Und hier zweite Etage drauf. Normale Wände. einfach mal hier. Da keine Treppe, da auch nicht. Jetzt geht es mit dieser blöden Tür wieder los. Was ist das hier eigentlich? Das ist ein ja. sieht doch ganz anders aus. Okay, so. Was denn davon ist jetzt? Also hier ist nur eine Tür mit oben. Ah, hier ist auch eine Tür. Ah, okay. So, jetzt nehmen wir den Basiscomputer. Mit C können wir ihn aufnehmen. Wo ist denn jetzt die Treppe? schau, auf der anderen Seite. So. Wieder richtig rum. Na ja, halbwegs. Dann schreiben wir da jetzt mal hinter, also das ist die Namen der Kolonie können wir ja ruhig beibehalten. Das sind ja wieder diese Tore. So, wieso ist denn jetzt hier der Strom aus? Ja, ruhig mal anmachen. So. Also wir sehen das vor und das da. Gut. Dann kommt hier ein Teleporter rein. Dann können wir hier auch immer hinreisen. Aber den können wir ja mal ruhig in den dunkel halten. Hier so. könnten wir ja zumachen. Brauchen wir aber Ja, das muss aber auch nicht sein. Genau auch aufbleiben. Hier fehlt Wand. Ah, jetzt funktioniert das schon wieder nicht hier, oder? Ah, okay. Drüben haben wir. Mmh. So. Also, hier hätten wir jetzt einen direkten Zugang noch. Weil hier sind wir ja drinnen. <lacht> Wenn wir jene Wand hinsetzen. Aber hauptsache, hier gibt es auch Tiere, die gar nicht existieren. Äh, ich sehe überhaupt nichts. So. Hier können wir keins... Dann hängt das... ...mitten in der Luft. Also mitten im Raum. Ah, cool, so geht. Wie weit geht denn? Drei. Geht. So. Müssen wir hier nur ein Dach drüber zaubern. Ohne Dach wäre schlecht. Wie funktioniert das hier? Denn das aussehen. Müsste man doch irgendwie was Grades. hier will ist doch falsch. Ja, jetzt geht das ja wieder los, ja. Ah, man kann dann scheinbar. so eine anbringen also falls er möchte da. aber das vielleicht ja scheinbar schon wieder nicht das hier geht und hier nicht oder wie warum geht denn hier nicht geht nur jeder zweite oder Jetzt geht nur jeder zweite. Warum das denn? Ey, das wäre doch jetzt... Das ist doch seltsam. Das soll nicht richtig sein. Nein, wo habe ich die hingesetzt? geht das. So, jetzt müssen wir aber so ein... Ist das die richtige Schräge hier? Aber mehr oder weniger, ne? Auf der anderen Seite auch. Haben wir mal ein anderes Dach gebaut. ist auch cool. So, und jetzt hier vorne so eins, oder? So eins. Nee, so eins. Nee. So vielleicht. Wenn dann... Mit der Schrägen, ne? Nee, wir nehmen mal lieber das hier, das wird eigentlich so dolle weil so. Hey, sie werden ja sogar angezeigt mit so einem Signal dann werden wir jetzt noch mal speichern ach wir haben gar keinen Speicherpunkt hingestellt stellen wir noch einen Speicherpunkt hin dann machen wir die Aufgabe deswegen wir ja eigentlich hier sind Also, da müssen wir hin. Wir quatschen jetzt aber das da noch an. Und zwar aus dem einfachen Grund, der exakt dasselbe sagt. Aber hier ist auch ein Speichersignal, also ein Speicherpunkt. Wir doch anquatschen, Daten auch beschädigt. Okay, vielleicht, wenn man lang genug sucht, multi entfernt, echter verteilt, unbegrenzt. Sicherheitsprotokoll deaktiviert. Ah, der sagt was anderes: gelöschte Universen wiesen hohe Ähnlichkeitsgrad mit der Heimat von auf. Erhöhte Abweichung von erwarteten Verhaltensparametern. Okay. Also die sagen zumindest schon mal was anderes. Nicht alle dasselbe. Dann müssen wir die anderen auf Eisentamm wohl doch mal oder muss man diese 16 Planeten in 16 verschiedenen Galaxien vielleicht sogar finden. Das ist so eine richtig schwierige Aufgabe. Das wäre jetzt aber auch voll cool. Hier ist noch so ein Dekoartikel, der nicht auf dem Radar angezeigt wird. Ah, hier, der wird angezeigt, oder was? Wenn ich einen halben Meter davor stehe. werden wir jetzt die Mission machen Ups. und in der nächsten Folge werden wir die alle abgeben. Also wenn ihr eine Idee habt, oder vielleicht liege ich auch mit meiner Vermutung voll falsch, was diese Bohre angeht. Also wenn ihr das wisst, also könnt ihr mir gerne schreiben. Wäre cool zu erfahren, was die eigentlich sind, wenn man das schon weiß. Weil es scheint ja auch irgendwie was mit den Wächtern zu tun zu haben. Ah, jetzt kommen hier wieder diese nicht existenten Tiere, die uns beobachten. Ah, da hinten sind sie. Sie existieren überhaupt nicht. Ich sehe ja tote Tiere. Da fällt mir ein, hier liegen auch die Eier rum. Aber die interessieren uns jetzt ja gerade nicht. Oh, uh, ein Wort gelernt. Echt, ich hänge an der Laterne fest. So. Archiv zugreifen. Ja, das sieht ja aus wie eine Fehlermeldung, du wusste ja nicht was ihm angetan hatte war er wütend, verärgert, allein verängstigt, konnte ein Wächter solche Dinge überhaupt fühlen er schwebte vor mir und sein Licht spiegelte sich in tausenden Kristallsplittern wieder und als ich weiterzog, blieb er an meiner Seite in dieser Nacht träumte ich vom Warpkäfig aber in seinem Inneren gab es keinen Schmerz mehr, die Drohne sah mich an und ich wusste, dass mir vergeben worden war. Ich hatte sie repariert. Ich hatte meine Schuld verbüßt. Ich nenne sie Laylabs. Physischen Speicher durchsuchen. Ich durchsuche den physischen Speicher, der mit dem Terminal verbunden ist. Wer auch immer diese Nachricht aufgezeichnet hat, hat auch eine Technologie hinterlassen. Impulswerfer. Das Archiv dauert jetzt auch 6 Stunden an. Hier dauern die Miss, äh, die Pflanzen, die wir ja anbauen sollten. Dann waren wir bei dem da auch? Bei unbekannter Sektor? Nein, waren wir nicht. Okay. Gut, also wir haben wieder Theorien über die Portale aufgestellt, haben hier Tiere, die überhaupt nicht existieren und in Döll krank sind. Die zittern alle so rum. Und haben vorsichtshalber eine Basis hier hingestellt. Aufgrund der Portale hier. Also man könnte... Die Wächter würden da auf jeden Fall durchpassen. Ne? Oh Gott, und wir mit unserem Schiff nicht. Uh, das war aber knapp. Ähm ein paar Terminal-Missionen wieder gemacht. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge die alle abgeben. Gucken, was, äh, ob wir diesen Bauplan, der jetzt sechs Stunden braucht, ob wir dann hinterher auch Bauplan bekommen oder ob der Impulswerfer das der Bauplan war. Oh, hier schon wieder. Ey. Was ist denn in diesem System heute los? Ich spiele über mich keiner an und jetzt sowas. Die Blumen lieber mitnehmen. Werden wir die Mission weitermachen, gucken, was wir noch zu, zu erledigen haben. Oh Gott, daneben geflogen. Dann, wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren oder liken oder auch beides. Und wie gesagt, wenn einer weiß, was es mit diesen anderen Toren da auf sich hat. Kann er das gerne ja mal schreiben. Oder falls ihr andere Theorien dazu habt. Würde mich sehr interessieren, was ihr zu den Dingern denkt. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis dann.